eine Änderung vor. In die öffentliche Sitzung soll aufgenommen werden. Tagesordnungspunkt Nummer zwei Umbesetzung in den Ausschüssen und Gremien. Hier liegt eine geänderte Sitzungsvorlage Schrägstrich 1 vor. Zur Fragerunde, Fragestunde als Top 4 liegen vor, zunächst Anfrage zur Entwicklung und Umsetzung des Bauunterhalts Anfrage von Stadträtin Dorothea Da werde ich nachher bitten Sie dann das vorlesen, vorzulesen und Anzeige der Stiftung Heilige Geistspital Schreiben der SPD Stadtratsfraktion vom 21.09.2017 die dritte Herr Meier die dritte Anfrage ist zurückgezogen nicht öffentliche Sitzung Tagesordnungspunkt Nummer zwei aufgenommen werden soll mit neuen Unterlagen so rum Verkauf drei Baugrundstücke, Tagesordnungspunkt Nummer zwei, Tagesordnungspunkt Nummer vier, Neubau, Grundschule Gotthold, Ephraim, Lessing, Baubeauftragung der Architekten. Damit sind wir da am Ende. Gibt es zur Tagesordnung noch Anmerkungen? Herr Werner, bitte. Herr Oberbürgermeister, wir haben ja unseren Antrag zur Tagesordnung nicht unter Berufung auf den... § 60, meine ich, ist es von der Stadtratsgeschäftsordnung gestellt, sondern als eigenständigen Tagesordnungspunkt, um auch den Kolleginnen und Kollegen äh, zu geben, äh, eigene Fragen zu stellen, beziehungsweise das Thema zu diskutieren. Ähm, deswegen wäre meine Bitte, es eigentlich auch dann so zu handhaben, dass das ein eigener Tagesordnungspunkt wird. Herr Oberbürgermeister, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Stadtrat Werner, es ist richtig, es ist als eigenständiger Tagesordnungspunkt beantragt. Es war nur der Vorschlag jetzt von uns, ob man die Fragen gleich im Rahmen der Fragestunde beantworten kann. Aber, man, aber der Antrag ist, auf eigentlich, ist als eigener Tagesordnungspunkt. Wenn wir das unbürokratisch handhaben, dass Sie auch eine Diskussion oder andere Fragen zulassen, soll es mir recht sein. Also dann machen wir es formal juristisch korrekt. Formal wie juristisch korrekt. Der Antrag liegt vor, es als eigenen Tagesordnungspunkt aufzunehmen. Dann stimmen wir das separat ab. Ich würde es dann als Top 4 nehmen und äh, Top 5 dann die Fragestunde, wenn Sie erlauben. Ich habe dazu, jetzt ich, nur weil wir in der Tagesordnung sind, es gibt Rede und Gegenrede. Jetzt muss sich irgendjemand überlegen, ob er da eine Gegenrede machen möchte. Ich habe zwei Wortmeldungen gleichzeitig gesehen. Linkes Auge so, rechtes Auge so. Ja. Ja, Sie überlassen, Herr Töne, dem Herrn Kollegen Springel das Wort. Herr Springel, bitte sehr. Also, Gegenrede zum Antrag der SPD-Stadtratsfraktion ähm, gegen die Aufnahme bestehen grundsätzlich keine Bedenken. Allerdings formaljuristisch trägt ähm, das, das Datum 21.09. Es sind heute nicht alle. Stadträte anwesend. Das heißt, formal müsste, müssten Sie noch die Dringlichkeit begründen, Herr Werner. Und eine Frage zur Anfrage von Frau Soffner, der UDI. Da steht kein Datum drauf. Ähm, auch da würde ich gern wissen, wann ist das Ding eingegangen? Frau Soffner ist rechtzeitig eingegangen, für die Fragestunde rechtzeitig eingegangen. Das von der SPD, Herr Mayer, ist tatsächlich jetzt Dringlichkeit zu begründen. Herr Mayer? Mikrofon. Mikrofon. Herr ähm, Bürgermeister, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Herr Springle hat natürlich mit seinem Hinweis auf die Geschäftsordnung recht ähm, aufgenommen. Wenn nicht alle Mitglieder anwesend sind, kann in die Tagesordnung, also in die Tagesordnung, kann nur aufgenommen werden, wenn alle Mitglieder anwesend sind und stimmberecht und und äh, darüber abstimmen können. Es sei denn, es ist dringlich, nachdem Wohl nicht alle Mitglieder hier sind, ich kann es von meinem Platz aus nicht sehen, äh, müssten wir die SPD bitten, kurz die Dringlichkeit zu begründen. So, Herr Werner, können, ich muss Sie auffordern, jetzt die äh, Dringlichkeit ja. zu begründen. Ja, ja. Ja. <lacht> äh, bin jetzt von nicht ganz der Meinung, dass es tatsächlich so ist, weil es geht hier um die Aufnahme eines Tagesordnungspunktes. Wir haben ja keinen inhaltlichen oder sachlichen Antrag gestellt, für den das in der Tat notwendig wäre, sondern hier geht es einfach darum, dass wir einen Bericht erstattet bekommen. Die Dringlichkeit ergibt sich einfach daraus, dass das hochaktuell ist, dass es viele Menschen in der Stadt bewegt und dass wir so schnell wie möglich alle miteinander ein Interesse haben sollten, dass diese Kuh wieder vom äh, Eis kommt. Es, es wird schon genug über die Stiftung diskutiert, was ja, uns allen die miteinander Die nicht Dringlichkeit kann. zu begründen, nicht? Ja, ist die Dringlichkeit, dass das so Thema so schnell wie möglich vom Tisch kommt Natürlich. durch eine saubere Aufklärung? Genau. Ja, also. Herr Springel, der Herr Meier und ich glaube, unter allen Augen zugedrückt, würde die Dringlichkeit gegeben sehen. Also nochmal, es gibt überhaupt nichts zu verbergen, um das klar zu sagen. Im Gegenteil, der Herr Müller hat. Bitte? Nicht immer, wenn man etwas bespricht, gibt es was zu verbergen. Heute gibt es einfach etwas zu erklären. Ja. Und das, finde ich, ist das Wichtige. Also, gut. Ich Diskussion, also ich noch mal, ich persönlich würde jetzt sagen, um Fragen auch im Zwiegespräch auszudiskutieren und weiteren Schaden von in der öffentlichen Diskussion abzuwenden, er erkennen wir die Dringlichkeit mit viel Wohlwollen an. Ja, ja. gut, dann Frage, können wir es als Tagesordnungspunkt Nummer 4 aufnehmen? Ja. ja, dann bitte ich um Ihr Handzeichen, bitte Gegenstimmen anzuzeigen. Ansonsten die restlichen Themen, die ich angesprochen hatte, ebenfalls aufzunehmen in die Tagesordnung. Wer Herr, Herr Oberbürgermeister, Oberbürgermeister all vom Herrn Springel ab, der jetzt äh, die Aufgabe mit übernommen hat, gut auf die Geschäftsordnung. <lacht> zu achten. Ich hoffe, dass das bei künftigen Stadtratssitzungen dann auch der Fall ist, wenn wieder in der Fragestunde Diskussionen entstehen und ähnliches. Nur ich nehme den Ball auf. Sie haben ja verschiedene weitere Tagesordnungspunkte hier heute uns vorgelegt, sowohl in öffentlicher Sitzung als auch in nicht öffentlicher Sitzung, die die Mitglieder des Stadtrates, die jetzt nicht da sind, auch nicht bekommen haben. Wenn ich der Logik des Herrn Springel folge, und die Geschäftsordnung so auslege, wie der Herr Springel sie auslegt, müsste über jeden einzelnen Tagesordnungspunkt befunden werden, ob dieser dringlich ist oder nicht, und dieser Tagesordnungspunkt dann auch in der Dringlichkeit äh, begründet worden. Das ist der Kausalzusammenhang aus dem, was der Herr Springel uns gerade gesagt hat. Oh, Herr, Müller, Herr Müller, herzlich willkommen in diesem Gremium. Herr Mayer, bitte sehr. Herr Oberbürgermeister, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Stadtrat Töne, äh, zur Dringlichkeit der einzelnen Positionen, äh, zu Top 2, äh, diese, handelt es sich nur um eine geänderte Sitzungsvorlage, die steht ganz regulär auf der Tagesordnung. Zum Top 4 Fragestunde, wir hatten ursprünglich keine Fragestunde vorgesehen, äh, nachdem aber fristgemäß von der Frau Soffner zur Stadtratssitzung eine Frage gestellt wurde und in der Geschäftsordnung ja steht, dass in den Stadtratssitzungen Fragestunden stattfinden, ist es, denke ich, schon richtig, diese Frage von der Frau Soffner auch zu beantworten. Hinzu kam ja, dass auch von der Fraktion der Grünen, eine weitere Frage eingereicht wurde, die sich aber zwischenzeitlich erledigt hat. Deshalb der Vorschlag, heute diesen Tagesordnungspunkt Fragestunde mit aufzunehmen. Und es geht ja auch nicht um eine konkrete Entscheidung, sondern es geht nur im Prinzip um eine Beantwortung dieser Fragen. Dann zum, ähm, äh, zum, zur nicht öffentlichen Sitzung, Verkauf eines Grundstückes. Ähm, Das, dieser Verkauf des Grundstückes wurde ja in, in, in, äh, schon in der Finanzausschusssitzung äh, in die Tagesordnung aufgenommen, da Stand auf der Tagesordnung. Aufgrund des Wertes ist es aber auch notwendig, dass der Stadtrat darüber abschließend entscheidet. Und wir müssten jetzt praktisch diesen... Finanzausschussbeschluss praktisch eine oder vier Wochen ähm, auf Eis legen, dürften ihn nicht vollziehen und das wollten wir nicht. Insofern sehe ich jetzt hier auch die Dringlichkeit gegeben, dass, dass man äh, auch darüber heute im Stadtrat noch entscheidet und der Neubau der Gottfreien Lessing Schule ist aus unserer Sicht auch dringlich, weil wir mit der heutigen Vergabe einfach erreichen wollen, dass wir sofort in dem wir hatten am muss ich vielleicht vorausschicken, am Montag erst das Vergabeverfahren und wir wollten nicht jetzt den nächsten Sitz, also den regulären Sitzungsdurchlauf abwarten, um dann erst in die Vergabe der Architektenleistungen zu kommen, sondern wollten, nachdem diese Sondersitzung bereits geplant war wegen dem Shit. Kavalier Dallwig, einfach die heutige Sitzung nutzen, um uns zusätzlichen Planungszeitraum, ähm, ich mal, ja, zu sichern, weil... Wir haben ja hier entsprechend auch. Also, das Hauptamt, der Hauptamtsleiter, wenn ich Sie noch so ansprechen darf, Herr Mayer. Hauptamtsleiter in der Funktion redet er hier, dem das Sitzungsmanagement untersteht, hat die Dringlichkeit hier begründet. Es gibt eine Wortmeldung dazu. Der Herr Lange, bitte. Herr Oberbürgermeister, Kolleginnen und Kollegen, die Verwirrung, die jetzt gestiftet wurde, bei, auch beim Herrn Töne angekommen ist, die müssen wir dann schon auch aufheben, weil es gibt in der nicht öffentlichen Sitzung nur zwei Tagesordnungspunkte. Deswegen ist die Nummerierung vorne, Top 2 und Top 4 für die nachgereichten Unterlagen, nicht richtig. Das müsste heißen, Top 1 und Top 2. Und dann hätten wir uns die ganze Diskussion sparen können. Herr Mayer, bitte mit... Ja, also Top 1, 2, so wie der Herr Lange es vorgeschlagen hat, so soll aufgenommen werden, Herr Töne. Ich weiß, ich muss die Dringlichkeit jetzt hier drin feststellen lassen. Gibt es für diese beiden hier genannten äh, Vorlagen Ihrer Meinung nach die Dringlichkeit? Wer dafür ist, bitte ich um ein Handzeichen. Bitte die Gegenstimmen anzuzeigen. Gegen eine Stimme, jawohl. Dann äh, ist die Dringlichkeit gegeben. Wir nehmen Herr ja, Süßbauer, bitte, ich bin fast durch, wirklich mit der Tagesordnung. Von Abstimmungen die nicht wird. Gut, das wird ins Protokoll wird ins Protokoll aufgenommen. Ich bitte Sie um Ihre Handzeichen, wer jetzt für die geänderte Tagesordnung ist. Bitte die Gegenstimmen anzuzeigen. Gegen, bitte keine Wortmeldung. Gegen eine Wortmeldung. Jawohl, ich danke Ihnen. Damit sind wir in der Tagesordnung. Wir starten jetzt mit der Vereidigung zweier Referenten. Und dazu bitte ich Herrn Fleckinger und Herrn Müller in die Mitte, sodass wir das entsprechend auch machen können. Oh ja, dann bitte ich Sie, in die Hand zu heben und mir nachzustimmen. Ich schwöre treu dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Ich schwöre treue dem dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Und der Verfassung des Freistaates Bayern. Und der Verfassung des Freistaates Bayern. Gehorsam den Gesetzen. Ge Gehorsam den, den Gesetzen. Und gewissenhafte Erfüllung meiner Amtspflichten. Und gewissenhafte Erfüllung Pflichten. So So wahr mir Gott helfe. So Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kommen zum Tagesordnungspunkt Nummer zwei: Umbesetzung in den Ausschüssen und Gremien. Hier liegt die geänderte Beschlussvorlage vor. Gibt es dazu Wortmeldungen? Herr Stadtrat Reichert, bitte. Herr Oberbürgermeister, unter Punkt 7 der äh, Verwaltungsvorlage ist ein... Bitte, ich habe Sie nicht verstanden. Äh, ich hatte auch nicht gesprochen, es war zu laut. Ah ja. <lacht> Unter Punkt 7, Rechnungsprüfungsausschuss, ist, hat sich wohl ein Zahlenfehler äh, ergeben. Hier muss im zweiten Satz heißen: Hierbei wurde festgelegt, dass zunächst für den Zeitraum vom 01.05.2014 bis zum 30.04.2017 Herr Markus Reihert den Vorsitz sowie Herr Hans Süßbauer, dessen Stellvertretung übernehmen sollte. Das bitte ich zu korrigieren, damit die Vorlage ordentlich ist. Herr Mayer. Ja, also wir werden das entsprechend anpassen. Gut, wer für die geänderte und nochmals geänderte Sitzungsvorlage ist, den bitte ich um ein Handzeichen. Bitte die Gegenstimmen anzuzeigen. Einstimmig, jawohl. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt Nummer drei, Kavalier Vergabe der Architektenleistungen. Ich habe dem Gremium ja gerade eben schon den gesamten Vorlauf vorgelesen. Ich glaube, ich kann es hier, ohne dass es jetzt zu großen Verwerfungen kommt, das Ganze Unterlassen und wir können, glaube ich, gleich in die äh, Debatte, beziehungsweise wenn Sie das nicht haben wollen, in die Abstimmung treten. Es geht ja nur um die Architektenleistungen, nicht um das, was dann am Schluss rauskommt bei dieser Architektenleistung. Gibt es dazu Wortmeldungen? Soll ich es nochmal vorlesen? Nein. Frau Kleine, bitte. Ja, Herr Oberbürgermeister, vielen Dank. Sie haben das vorhin ja wirklich dezidiert vorgetragen. Eine Frage ist zur Bürgerbeteiligung. Es wurde dort äh, zweimal von Bürgerbeteiligung gesprochen, nämlich einmal die Beteiligung der Nutzer und der jungen Kreativen und das zweite Mal, wenn es darum geht, äh die dann äh, fertigen ent oder die dann ent die Entwürfe, die dann entstanden sind, auch nochmal der Bevölkerung vorzustellen. Zu beiden bitte ich Sie einfach kurz äh, zu sagen, wie da Ihre Überlegungen, also wie das ablaufen soll. Da konnte ich mir kein Bild machen. Der Geschäftsführer der Digitalen Gründerzentrum GmbH ist durch den Aufsichtsrat bereits gebeten, nicht beschlossen worden, aber gebeten worden, weil das dort sehr vernünftig und ruhig abläuft, dass wir eine Nutzerbeteiligung und junge Kreative, das heißt die Digitalen und so weiter, die hier am Standort sind, auch durchführen. Hierzu hat er sich selbst Gedanken gemacht. Wie die Bürgerbeteiligung dann genau abläuft, kann ich Ihnen momentan nicht sagen. Es ist nur so, dass wir auf jeden Fall eine Bürgerbeteiligung machen werden. Und dazu die Interessen der zukünftigen Nutzer und Digitalen mit den Interessen der Bürger, die zum Beispiel das Thema Historie, wertvoll, wert, Wertiger Umgang mit der Historie, äh, Weiterentwicklung, Dachcafé, äh, Nutzung Turm, äh, Nutzung Dachterrasse, ich bin für eine Dachterrasse am Anbau, sage ich gleich. Ja, das ist das, äh, da werden wir äh, sicherlich auch in die Diskussion kommen. Es ist ja nicht so, dass das eine ganz utopische Frage ist. Ich möchte, dass auch im Anbau eine Dachterrasse äh, realisiert wird, weil wir an der Donau, an der Schlosslände gar nicht viel genug auch über den Glänzepark und den Donauraum schauen können. Und äh, ich denke aber auch, dass der Turm öffentlich zugänglich sein muss, genauso wie das Flachdach. Aber was da alles kommt, das möchte ich jetzt gar nicht vorgeben. Sache ist nur, wir werden jetzt dann auch in die Entwicklung einer Bürgerbeteiligung gehen mit den Architekten, mit der Digitalen Gründerzentrum, mit der inko Bau, mit den Stadträten, äh, sodass wir alle Interessen unter einen Hut bringen und dann hoffentlich im Laufe des nächsten Jahres ein Ergebnis haben. Frau Kleine, bitte. Zur Klarheit, das heißt, Sie, Sie schlagen uns ein Verfahren vor, äh, ein oder zwei Verfahren, äh, so. Wie analog zu den Bürgerbeteiligungsrichtlinien, die wir haben. Also uns genügt es nicht, sich auf die Dachterrasse zu stellen, zu reden, zu reden, zu reden. Ja. Also das Bürgergespräch ist uns in diesem Fall äh, zu wenig. Das ist ja. aber jetzt nur unsere Meinung. Das ja. heißt, über das Verfahren ja. äh, beraten wir uns dann auch ja. noch in den entsprechenden in, Gremien. In, das ist uns wichtig. In der wichtig. inko und im DGZ-Aufsichtsrat werden wir das äh, entsprechend beraten, werden wir das entsprechend beschließen. Beide Geschäftsführer haben den mhm. Auftrag. Das Bürgergespräch selber ist meine Sache, das werde ich tun, das ist auch vollkommen klar, weil ich mit den Bürgern auch unmittelbar ins Gespräch kommen möchte, ohne dass da irgendwelche formalistischen Verfahren im Wege stehen, sondern ich möchte, wenn ich so etwas mache, möchte ich auch ganz klar reden, hat mit der Bürgerbeteiligung, die jetzt vorgeschlagen ist, nichts zu tun, okay. aber das müssen die beiden, das das müssen die beiden äh, Geschäftsführer dann entwickeln. Gut, sonst noch Fragen? Nicht der Fall, dann bitte ich um ein Handzeichen, wer dafür ist. Ich bitte die Gegenstimmen anzuzeigen. Einstimmig, dann nicht. Entschuldigung, Frau Volkwein ist dagegen. Jawohl. Gut, dann haben wir als nächstes den Tagesordnungspunkt Nummer 4, Fragestunde. Nein, Punkt 4 ist jetzt genau. Herr Werner, jetzt muss ich aber trotzdem. Noch Ja, Herr Oberbürgermeister, Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren, wir waren ja am Samstag schon mehr als überrascht, als wir diese Anzeige da im Donaukurier gelesen haben. Und so, so wie uns ist es vielen gegangen. Man ist gefragt worden, was einem da wieder einfällt, aber es ist einem gar nichts eingefallen, weil man ja nichts davon wusste, das hat natürlich viele Bürger auf den Plan gerufen in persönlichen Gesprächen. Man ist ja zurzeit viel auf den Straßen unterwegs und wird da immer wieder angesprochen und konnte es sich nicht erklären. Wir haben das dann am Montag in der Fraktion beschlossen und zugleich auch mitgekriegt, dass die Stadt es wieder zurückgezogen hat, dieses Verfahren gestoppt hat, was nach meinem Dafürhalten die Sache nicht besser gemacht hat, weil wenn die Erklärung richtig gewesen sein sollte, dass man nur eine Markterkundung vorhatte, warum hat man es dann gestoppt? Dann hätte man es ja auch weiterlaufen äh, lassen können. Oder ist einem doch gekommen, dass der, der ehrbare Kaufmann äh, vielleicht sowas nicht macht, et, etwas anzubieten, um dann zu sagen, Ella Petsch, wir wollten ja bloß äh, mal, mal schauen, was ihr da so bietet. Also das Ganze hat äh, Wirklich einen üblen Beigeschmack. Ich hüte mich jetzt noch vor einem endgültigen Urteil. Dazu fehlen uns noch ein paar Informationen. Deswegen unser Antrag, das heute hier auf die Tagesordnung zu setzen und das zu diskutieren. Wir haben hier einige Fragen formuliert, um dem Kollegen Süßbauer gleich die Sorge zu nehmen, damit ist keine Vorverurteilung verbunden, sondern das sind halt einfach Dinge, die im Zusammenhang stehen mit diesen Ereignissen und auf die wir jetzt keine Antwort bitten und wollen eben der Verwaltung die Gelegenheit geben, uns die Antworten zu geben und dann werden wir das bewerten und dann zu unseren Schlussfolgerungen kommen. Also von einem faden Beigeschmack möchte ich nicht reden, aber der Herr Oberbürgermeister und ich, wir waren auch überrascht, als wir diese Diagnose so gelesen haben. Das lässt sich jetzt durch den Rechtsreferenten aber erklären. Es ist ja überhaupt nichts passiert, also dass Unruhe entstanden ist. Herr Müller, ich bitte Sie, den Sachverhalt einfach so darzustellen, wie er war, damit es alle nachvollziehen können. Bitte. Ja, Herr Bürgermeister, vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte. Es gibt einen geflügelten Ausspruch eines berühmten Stuttgarter Oberbürgermeisters. Die Verwaltung hat die besondere Gabe, sich immer dorthin zu stellen, wo sie Watschen abkriegt. Und äh, jeder will das vermeiden und dennoch ist es passiert und äh, es ist auch in dem Fall äh, mir selbst passiert. Worum geht es? Es geht um die konzeptionelle Weiterentwicklung des Heiliggeistspitals, also der Stiftung, und es geht um die wirtschaftliche Ausrichtung der Einrichtung der Stiftung. Als verantwortlicher Stiftungsreferent habe ich mich mit zu Beginn meiner Tätigkeit äh, an den konzeptionellen Grundlagen versucht zu orientieren, die Sie, sehr geehrte Damen und Herren, im Oktober und November letzten Jahres im Ausschuss für Soziales und Stiftungen selbst beschlossen haben. Ich darf hier noch einmal erinnern, Vorlage 661 von 2016 vom 4. Oktober und Vorlage 858 von 2016 ähm, aus dem 19. November des letzten Jahres. Demgemäß war die Stiftungsverwaltung und damit auch ich selbst beauftragt ein Zukunftskonzept zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Einrichtung im Allgemeinen und ein Sanierungskonzept für das Heiliggeistspital in der Fechtgasse im Besonderen zu erarbeiten. Zu diesem Zweck soll auch erwogen werden, und jetzt zitiere ich wiederum aus den von Ihnen gefassten Beschlüssen, soll auch ein Anteil an vollstationären Pflege- und Wohnheimplätzen einer alternativen Nutzung zugeführt werden, zum Beispiel, um damit Wohnfläche für angehende Pflegekräfte zu schaffen. Gute Pflege benötigt gutes Personal und engagiertes Personal. Es geht darum, vor allen Dingen auch den vorhandenen Personalbestand zu sichern, aber auch weiteres Personal zu gewinnen, damit wir eine hohe Auslastung qualitätsgerecht in unseren Einrichtungen sicherstellen können. Zur Weiterentwicklung dieser Ziele hat mein Vorgänger im Amt, Herr Chase, die AG Pflege gegründet unter Beteiligung aller Fraktionen und der Oberbürgermeister hat selbst das Thema im Rahmen eines Fachkreises Heiliggeistspital zur Chefsache gemacht. In einem ersten Schritt haben wir dann Standorte sondiert, wo man den Wohnungen für Pflegekräfte am besten schaffen könnte. Und da schaut man natürlich zu allen erst als allererstes auf den stiftungseigenen Grundstücksbestand. An dieser Stelle kommt jetzt die Van Stiftung ins Spiel, denn diese Stiftung wird vom Heiliggeistspital verwaltet. Ihr Zweck ist unmittelbar auf die Unterstützung des Stiftungszwecks der Heiligkeitsspitalstiftung ausgerichtet. Sie hat mit ihren Grundstücken ein ansehnliches Grundstockvermögen, das in ihrem Wert natürlich selbstverständlich zu erhalten ist. Ein Verkauf wäre demnach von Grundstücken grundsätzlich möglich, wenn die Erlöse aber inklusive möglicher Buchgewinne dem Stiftungsstock wieder zugeführt werden. Das heißt... Es geht hier nicht um Ausverkauf, sondern es geht um Umschichtung von Vermögen dieser Stiftung. Dass dies zulässig ist, haben wir im Frühjahr bereits mit der Stiftungsaufsicht vorbesprochen und insofern haben wir versucht, in dieser Richtung weiterzudenken. In einem ersten Schritt haben wir daher das Stiftungsgrundstück in der Regerstraße identifiziert. Das ist ein baufälliges Wohngrundstück, das man mit einer Wohnanlage für Pflegekräfte bebauen könnte. Wir haben dort erste Baukostenschätzungen vornehmen lassen, die aufgrund der notwendigen Standards für Wohnbebauung auf eine Baukostenschätzung von ca. 2 bis 2,5 Millionen Euro ähm, hinausgelaufen sind. Finanzieren ließe sich diese Investition über einen Verkauf von unbebauten Grundstücken der von stiftung und zwar von Flächen, die sie auch in der Ausschreibung finden konnten. Da wir uns aber nach wie vor in einer ergebnisoffenen Phase der Diskussion befinden, haben wir uns auch noch mal ihren Auftrag zu Gemüte geführt und haben uns gefragt, ob es nicht auch sinnvoller, wirtschaftlich sinnvoller sein kann, bei dem zuvor festgestellten Finanzbedarf, nicht in eine von Stiftungseinrichtungen getrennte Wohnbebauung zu investieren, sondern diese Wohnflächen direkt im Heiliggeistspital zu schaffen. Das, dazu würde man dann einen Teil des Spitals aus der Nutzung der Pflegeeinrichtungen herausnehmen, zu Wohnungen umbauen und diesen Teil dann der Stiftung von Schor ihrem Grundstockvermögen dann wieder zuschreiben. Erste Varianten einer solchen Sanierungskonzeption für das Spital wurden Ihnen im Rahmen der AG im Stiftungsrat im Herbst im Rahmen einer Machbarkeitsstudie vorgestellt und auch erste Schätzungen zu dem voraussichtlichen Finanzbedarf. Um all diese Möglichkeiten auszuloten und vor allem auch um die nötigen Finanzdaten zu erlangen, haben wir zur Markterkundung die Ausschreibung der Grundstücke und Gebäude platziert. Sie werden jetzt sicherlich fragen, wer ist wir? Und an der Stelle sage ich ganz klar, es war der verantwortliche Stiftungsreferent, der versucht hat, das Thema nach vorne zu bringen. Weder der Oberbürgermeister noch die Bürgermeister wussten in der Tat von äh, diesem Schritt, denn wir haben ihn als reinen Arbeitsschritt begriffen, in der Thematik weitere ähm, Entscheidungsgrundlagen zu schaffen. Das heißt, kein einziges Grundstück und kein einziges Gebäude würde ohne ihre ausdrückliche Zustimmung verkauft werden. Und selbst wenn wir etwas verkaufen würden, dann würde die Stiftung von Schor aus den Erlösen wieder neues Grundvermögen zum Stiftungsstock erhalten. Das heißt, das Grundvermögen insgesamt würde in seinem Wert erhalten bleiben. Ja, es würde sogar steigen, weil stille Reserven aus den Grundstücken und Gebäuden aktiviert würden. Wenn Sie sich die Buchwerte von 2015 anschauen, dann können Sie das sehr bildlich nachvollziehen. Lediglich die Zusammensetzung des Vermögens, die würde sich ändern. Zugegeben, die Annonce war ohne nähere Erläuterung unglücklich formuliert und zugegeben, ich hätte mir den Text noch einmal vorlegen lassen sollen und drittens zugegeben, wir wollten das Verfahren abkürzen und nicht mit jedem kleinen Arbeitsschritt in die Gremien gehen, sondern stets mit Ergebnissen eines ganzen Abschnittes. Ich gebe zu, dass ich persönlich diese Sensibilität unterschätzt habe. Ich habe in Leipzig in den Gremien anderes erlebt, da ließ man die Verwaltung arbeiten und hat dann die Ergebnisse kritisiert, aber den ersten Schritt zumindest den durfte man machen. Bitte daher um Nachsicht für mein in diesem Fall ungestümes Vorgehen. Die Heiliggeiststiftung kann inzwischen auf 700 Jahre Tradition zurückblicken und die Stiftung und ihre Einrichtung sind engstens verwachsen mit der Stadt Ingolstadt und ein prägender Faktor in der städtischen Altenpflege. An Pflege und Fortbestand dieser Tradition wollen wir ja gar nicht rütteln und halten wir unverbrüchlich fest. Die von Ihnen kritisierte Ausschreibung bedeutet nicht Verkauf von Tafelsilber und auch keinen verantwortungslosen Umgang mit Stiftungsvermögen, sondern sollte bzw. ist Teil unserer Anstrengungen die Stiftung Heilig Geist mit ihren Einrichtungen aus eigener Kraft in eine wirtschaftlich stabile Zukunft zu führen. Dazu unterbreiten wir, unterbreite ich Ihnen Vorschläge, über die Sie am Ende das letzte Wort haben. Das ist der Hintergrund dieser Ausschreibung und wie gesagt, wenn dies zur Irritation geführt hat, dann bitte ich hier um Nachsicht, aber ähm, für Spekulationen und ich hoffe, Herr Stadtrat Werner, dass damit Ihre Fragen auch soweit beantwortet sind, können wir dann zur Tagesordnung übergehen. Vielen Dank. Der Herr Dr. Böhm, bitte. Aber eigentlich nur eine Verständnisfrage. Wäre es nicht theoretisch möglich, dass die Stadt, unsere Stadt, der Stiftung Geld leiht für einen Bau, von Wohnungen, was ja jetzt in Ingolstadt hochinteressant ist. Es sind ja noch unbebaute Grundstücke in Oberhaunstadt, zinslos zum Beispiel, wie wir es bei allen möglichen Sachen machten und damit die Stiftung mehr Einnahmen hätte durch Wohnungsbau, Wohnungsmieten oder, sage ich mal ganz krass, was Bauträgermacher dann als Eigentumswohnungen lukrativer verkaufen könnten als einfacher Grundstück. Oder ist es nicht möglich, dass die Stadt so in Vorleistung geht? Herr Dr. Böhm, da kann ich antworten. Aufgrund eines, äh, einer Anfrage von Herrn Stadtrat ettel der ja genau dieses Ansinnen hatte, auch den Cashpool und damit im Grunde das liquide Vermögen der Stadt Ingolstadt als eigene Rechtskörperschaft äh, möglicherweise zu nutzen, ist das in die Prüfung gegeben worden. Äh, um jetzt nicht wieder in einen Zwischenschritt zu kommen, warten wir bitte erst die Prüfung ab. Ich fasse es auf, dass Sie ein ähnliches Ansinnen haben. Herr Ettel hatte das bereits an uns gerichtet und es ist im Prüfungswege. Dann kommen wir mit dem Ergebnis wieder rein. Es sollte aber dann Müller insgesamt in dem Gesamtkonzept mit aufgehen, was aber sowieso geplant ist. Frau Stadträtin Peters, bitte. Entschuldigen Sie, Herr Hübbusch, lassen Sie Frau Peters vor. Jawohl, bitte sehr. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrter Herr Müller, vielen Dank für Ihre Erklärung. Sie haben das sympathisch gemacht und wir hoffen auch alle, dass Sie in Zukunft Ihre Dynamik nicht verlieren aufgrund dieses Vorfalls, weil die Dynamik brauchen wir hier in der Stadt. Trotzdem muss ich noch mal kritisieren, es ist einfach so wenig Sensibilität in diesem ganzen Vorgang gewesen. Sie haben vorgelesen, der vorhandene Personalstamm muss gesichert werden. Also was glauben Sie, wenn so jemand, der für die Stiftung arbeitet, das liest, dass die Grundstücke verkauft werden, was glauben Sie, fühlt sich der sicher in seinem Arbeitsplatz? Auch der Fachkräftemangel, die Fachkräfte sind alle umworben. Ja, was glauben Sie, wie so etwas ankommt? Und das hätte ich gern, dass Sie in Zukunft einfach Ihren Kopf aufmachen und hören und ein bisschen in die Stadt reinhören, weil das ist ganz wesentlich. Wenn Sie sehen, wie sehr wir kämpfen um jede Fachkraft, dann muss man einfach sagen, dass es unsensibler nicht gegangen wäre. Danke. Herr Müller, nehmen nehme einfach so hin. Herr Höbusch, bitte. Herr Oberbürgermeister, Kolleginnen und Kollegen, Herr Müller, also nach Ihren sehr selbstkritischen Worten bin ich von der Meinung, dass Sie Ihren Kopf aufhaben. Und ich denke, Sie haben daraus, wurde sehr deutlich, schon die Lehre mitgenommen, dass zumindest bei weiteren Schritten, ich war Mitglied dieser Arbeitsgemeinschaft und habe auch das Nutzungskonzept hinsichtlich des Teilumbaus des Heilig-Geist-Spitals im Herbst mitbekommen, es vermieden die Mitglieder mit einbeziehen, weil ich denke, wenn dieser Schritt den Mitgliedern der Arbeitsgruppe mitgeteilt worden wäre und damit indirekt auch den weiteren Mitgliedern des Hauses hier, ähm, dann wäre diese Aufregung äh, entsprechend äh, wahrscheinlich nicht so groß ausgefallen. Äh, wir haben uns in dieser Arbeitsgemeinschaft äh, bis dato äh, doch äh, auf sehr sachlicher und kollegialer Ebene immer Gedanken gemacht, wie man das Heilige Geistspital erhalten und für die Zukunft sicher machen kann. Und zu dem Verfahren: ähm, Ich bin auch Jurist. Ich schaue mal kurz zur Frau deneke Stoll. Herzlichen Glückwunsch auch zur Amtsgerichtsdirektorin. Es hat sich bei mir die Rechtsfigur der culpa in contrahendo gerührt, weil wenn ich als möglicher Kaufinteressent Aufwendungen für einen möglichen Verkauf getätigt hätte und das dann als Marktsondierung irgendwie dann wieder zurückgezogen wird, ist es nicht völlig ausgeschlossen? Man muss es jetzt nicht ganz diskutieren. Es ist ausgeschlossen. Gut, Herr Oberbürgermeister, dann haben Sie die juristische Expertise, die ich nicht habe. Ähm, ähm, dann äh, sage ich mal, müsste man über solche Verfahren äh, dann einfach in Zukunft nachdenken. Oder es ist üblich und es ist bisher an mir völlig vorbeigegangen. Okay, als nächstes habe ich Herrn Töne, bitte. Herr meine Damen und Herren. Herr Müller, vielen Dank für Ihre Ausführungen, für Ihre Darstellung. Wir haben keinen Grund und auch keinen Anhaltspunkt an diesen Ausführungen zu verzweifeln. Wir nehmen das so hin. Im Übrigen gelten für uns, wie bei jedem Mitarbeiter, die ersten 100 Tage. Und das ist so. Unsere Bitte wäre... Äh, relativ zeitnah, die Arbeitsgruppe jetzt wieder einzuberufen, dass man mal den Sachstand bekommen, was jetzt los ist, äh, dass man mal schauen, was ist denn mittelfristig oder langfristig jetzt angesagt und geplant, äh, um diesen Stadtrat und, und um die Arbeitsgruppe einzubinden. Ich denke, die Irritationen sind dadurch entstanden, dass man sehr intensiv in dieser Arbeitsgruppe jeden Schritt besprochen hat, alles miteinander abgestimmt hat, wo man auch gesagt haben, nee, das ist jetzt ein Brainstorming, da gehen wir noch nicht in die Fraktion, da schauen wir erst einmal, ob das wirklich so passt wie im Brainstorming, da gehen wir auch noch nicht in den Ausschuss, erst wenn das gut mit der Verwaltung erarbeitet ist, dann gehen wir in die Fraktion, stellen das vor. Und diesen Schritt haben wir halt einfach so nicht besprochen gehabt. Ich glaube, es gibt sogar noch eine Sitzungsvorlage von 2016, die gesagt hat, Schor Stiftung wird nicht angegriffen. Da war, glaube ich, sogar schon mal was angedacht. Aber wie gesagt, das ist alles verschüttete Milch, da brauchen wir nicht drüber reden. Uns als ÖDP geht es jetzt darum, mit Ihnen konstruktiv nach vorne zu schauen, kurzfristig, mittelfristig, langfristig eine Planung zu machen, äh, um die Stiftung äh, in sicheres Fahrwasser äh, zu bringen. Das haben wir der Stiftung schuldig, das haben wir den Bürgerinnen und Bürgern schuldig, aber das haben wir uns auch selbst schuldig als Stiftungsräten, weil wir für diese äh, Stiftung eine Verantwortung übernehmen. Dafür ist, damit ist das Thema für uns als ÖDP jetzt abgeschlossen. Ich würde sagen, setzen wir uns zusammen, machen wir bald möglichst äh, eine Runde und wir drücken an Reset. Knopf und dann wird es passen. Eine Anmerkung, gestatten Sie mir bitte noch. Die Verwaltung in Ingolstadt darf mit Sicherheit genauso dynamisch arbeiten. Die Referenten haben mit Sicherheit genauso weitreichende Kompetenzen als an ihr, wie an ihrem vorherigen Arbeitsplatz. Der einzige Unterschied in der konkreten Situation war dass jeder Schritt mit der Arbeitsgruppe besprochen wurde, was hier nicht der Fall war. Aber Sie werden es noch sehen, was Sie alles für Möglichkeiten haben und Freiheiten haben. Sie haben ja sogar ein Antragsrecht und können Anträge stellen. Ob die dem Bürgerme Oberbürgermeister gefallen, ob die dem Finanzbürgermeister gefallen, ist eine andere Frage. Wir freuen uns auf Ihre kritischen und unabhängigen Anträge an diesen Stadtrat. Also ein Gutes hatte die Sache, Sie haben die Leute kennengelernt, Herr Müller. <lacht> ähm, und das muss man, glaube ich, an der Stelle einmal wirklich herausstellen. Äh, Herr Müller war bei mir und hat äh, gesagt, ob er überhaupt seinen Dienst jetzt noch richtig antreten soll. Ich möchte sagen, ich stärke Ihnen jetzt hier auch ganz öffentlich den Rücken, Herr Müller. Das möchte ich ausdrücklich sagen. Äh, mein äh, Rechtsreferent äh, mag etwas dynamisch gehandelt haben. Man, er hat aber auch erklärt, in anderen Städten, da wo er herkommt, darf er das so machen. Und äh, es hätte nicht zu solchen Irritationen geführt. Das lassen wir jetzt an der Stelle einfach so stehen. Äh, ich äh, kann nur sagen, äh, dementsprechend möchte ich äh, trotzdem äh, sagen, dass Sie bitte auch die Dynamik sich so weiter behalten, Herr Müller. Äh, das war da bloß. Jetzt kein Sand ins Getriebe kriegen. Ich habe jetzt weitere Wortmeldungen. Der Herr Ettel, die Frau Dr. denike Stoll und der Herr Reichert. Bitte sehr. Der Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren. Lieber Herr Müller, herzlichen Dank für Ihre Stellungnahme. Ich glaube, das Heilige Geistspital ist trotzdem auf einem guten Weg. Man kann nicht sagen, oder wie ich es gelesen habe, an die Wand fahren oder. Ausverkauf, sondern es wurden viel mehr Maßnahmen eingeleitet, die die Stiftung stabilisieren. Wir haben jetzt mittlerweile elf Personen eingestellt, also Fachpersonal, vier, fünf Hilfskräfte. Wir haben sogar einen Lehrling, einen Azubi bekommen. Wir haben Apartments für Mitarbeiter geschaffen. Wir haben die Belegungszahlen erhöht in einer Bonschabhaus massiv erhöht. Wir haben mittlerweile elf Zimmer auch vermietet. Und die Stiftung, nicht zu verwechseln jetzt mit den beiden Betrieben, die Stiftung hat 2015, wenn haben wir es nochmal rausgeschrieben, 550.000 Euro Gewinn gemacht und 2016 610.000. Was problematisch ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind die beiden Häuser. Die beiden Betriebe, Heilig Geist Fechtgasse, und an der Brunschabach. Hier haben wir heute jetzt wieder 2015 400.000 Euro Verlust und 2000 Entschuldigung 2016 500.000. Aber wenn Sie die Zahlen vergleichen mit 2011 bis 2014, dann werden Sie feststellen, dass sie das Ganze halbiert hat. Das heißt, ich möchte noch mal betonen: Ich glaube, dass wir hier auf einem guten Weg sind. Ich möchte, oder ich habe die große Hoffnung, weil Frau Steinher jetzt hier sich einbringt. Frau Steinherr, herzlichen Dank, dass hier noch Verbesserungen erfolgen. Ich wünsche einfach der Stiftung alles, alles Gute und wir haben es das letzte Mal ja besprochen, die Zahl des medizinischen Dienstes zeigen hervorragende Werte für unsere beiden Häuser und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass hier sowohl in einer Haus als auch in der hervorragend hervorragende Pflege geleistet wird. So, Danke. Zur Klarstellung nur noch mal, nicht Häuser, sondern die beiden Betriebe sind hochdefizitär. Ja, Das ist das, worauf Sie, weil, weil Häuser ist wieder was anderes, es geht nicht aus der Immobilie. Jawohl, also die zwei Betriebe, ich darf vielleicht das noch ein bisschen ergänzen. Ich hatte heute früh eine... Ausstellung zu eröffnen von, über das Thema Demenz und da habe ich das bereits auch einmal dargestellt und weil ich die Unterlagen gerade eben vollständig da habe, darf ich vielleicht noch ein bisschen ergänzen, was der Herr Ettel gesagt hat. Wir haben darüber hinaus noch andere Maßnahmen in der Umsetzung, sehr erfolgreich übrigens in der Umsetzung. Zunächst einmal die Bildungsklassen, die Herr Bürgermeister Wittmann angeregt hatte, sind am BBZ am Klinikum draußen eingerichtet worden. Der Vorbereitungskurs für Flüchtlinge hat letztes Jahr bereits einmal stattgefunden und jetzt zum zweiten Mal, aufgrund des großen Erfolgs, auf zum zweiten Mal. Äh, dort werden 24 ehemalige Flüchtlinge zu Pflegehelfern vorqualifiziert. 24 Personen waren in den Klassen letztes Jahr, davon haben 14 nun tatsächlich eine Ausbildungsstelle angetreten. Drei davon im Hause des Klinikums, elf am Markt. Und weil es so erfolgreich war, der Vorschlag von Herrn Wittmann, haben wir dieses Jahr wieder eine solche Klasse eingerichtet. Es sind nochmals 24 hier in der Vorqualifizierung im Vorbereitungskurs. Das zweite Thema ist, der Herr Göllner hat zusammen mit Herrn Lamprecht äh, seine äh, Aktivitäten äh, verstärkt, was die Gewinnung von Pflegekräften aus deutschsprachigem Ausland und äh, unmittelbaren Partnerstädten auch äh, betrifft. Beispielsweise gibt es inzwischen eine Kooperation mit der Pflegeschule Murska Sobota. Die Kooperation mit der Pflegeschule Gier wird nächste Woche eingeleitet. Am Samstag gibt es Gespräche mit unserer Partnerstadt Opole. Und Kragujevac wird Ende Oktober kommen. Die hier gewonnenen Pflegekräfte werden dann im Hause des Klinikums durch modulare Ausbildung, durch eine modulare Ausbildungsreihe auch äh, verstärkt und damit auch eine Anerkennung der entsprechenden Prüfungen herbeigeführt. Und ich möchte sagen, dass die Bemühungen, die Herr Göllner jetzt seit einem halben Jahr intensiviert hat, bereits dazu geführt haben, dass wir 14 Pflegekräfte im Hause des Klinikums gewonnen haben. Ich möchte auch darüber ich möchte auch sagen, dass wir intensiv mit unserem Bundestagsabgeordneten Herrn Brandl im Gespräch waren und hier über diese Schiene und natürlich durch eigenes Schreiben von mir auch äh, auf die Bundesregierung hingewiesen haben, was die, Niedrig die Mindestlöhne betrifft. Äh, wir haben jetzt äh, gelesen und gehört, dass das Kabinett, wahrscheinlich nicht nur aufgrund unserer Tätigkeit, sondern aus ganz Deutschland heraus äh, die Anstrengungen, äh, dass das Kabinett nun den Mindestlohn bis Anfang 2020 in mehreren Schritten auf 11,35 Euro anheben wird. Das heißt also, damit haben wir auch einen kleinen Erfolg erzielen können, auch wenn wir da sicherlich noch nicht am Ende sind. Und das ganze Thema mit den Wohnheimplätzen für Pflegekräfte, das ist ja den Vertretern des Aufsichtsratsklinikums bekannt. Wir planen derzeit oder prüfen derzeit, nicht planen, sondern prüfen derzeit ein Wohnheim für Pflegekräfte am Klinikum, genauso wie wir äh, eben, wie wir schon gehört haben, an der Regerstraße eben ähnliches prüfen durch die Heilige so sodass wir als Stadtklinikum bzw. Heilige stiftung auch entsprechend äh, die, das Wohnraumangebot für Pflegekräfte erhöhen können, sodass wir von außerhalb Pflegekräfte gewinnen können. Hier ist auch beratend die GWG mit eingebunden. Also Sie sehen, wir haben einige Sachen, die da am Laufen sind. Äh, die, die vielen Einzelmaßnahmen, die ich noch aufzählen könnte, habe ich jetzt hier nicht draufgeschrieben. Deswegen erzähle ich es Ihnen nicht, sondern das wird sich dann im Laufe der Zeit auch ergeben. Also Sie sehen, es gibt ein ganzes Paket an Maßnahmen, das hier gemacht werden muss oder gemacht wird und umgesetzt wird. So viel zum Acht-Punkte-Plan. Frau Dänicke-Stoll, bitte. Herr Oberbürgermeister, verehrte Kolleginnen und Kollegen, aufgrund dessen, was Sie gesagt haben, muss ich jetzt an der Stelle schon mal auch ein Lob loswerden. Da ist ja schon einiges zugunsten jetzt der Stiftung und in dem Bereich jetzt auch der Pflegekräfte, wo wir lang darüber diskutiert haben, geschehen. Ich denke, wir sind da auf einem guten Weg und wir als Stadtrat sollten das auch positiv würdigen. Und ich finde es wichtig, dass wir da auch immer wieder informiert werden. Jetzt zu dem Thema dieser Anzahl. Ähm, danke auch äh, an Sie, Herr Müller, für diese offene Darstellung. Ich denke, wir sind uns in der Zielsetzung alle im Stadtrat ja einig, dass es uns A, darum geht, diese jahrhundertealte Stiftung oder diese gesamten Stiftungen Heilig Geist von Schur zu erhalten, zum anderen aber auch den laufenden Betrieb in den beiden Häusern äh, zu sichern. Und die Betriebe, ja, beide Betriebe. Ja, und da denke ich, äh, müssen wir natürlich äh, auch uns die Optionen, die wir haben, überlegen. Und dazu gibt es diese Arbeitsgruppe. Und deswegen würde ich eigentlich das nochmal bekräftigen wollen und bestätigen wollen, was äh, Kollegen schon gesagt haben. Wir sollten sehr schnell wieder in die Arbeitsgruppe gehen. Denn ich denke, je mehr wir öffentlich über bestimmte Themen diskutieren, desto mehr Irritationen, äh, Sie haben es ja schon gesagt, auch bei den Mitarbeitern können dadurch ausgelöst werden. Und die sollten wir vermeiden. Also wir sollten ruhig in dem Gremium erstmal nicht öffentlich äh, Konzepte uns überlegen. Und dann natürlich auch im Stadtrat in dem geordneten Gang dann entsprechende äh, Beschlüsse fassen. Aber äh, das wäre eben mein Votum und ansonsten also die Gefahr mit, äh, mit Ansprüchen aus Culpa in Contrahendo sehe ich jetzt nicht so wie der Herr Höbusch, aber das ist glaube ich ein Nebenschauplatz, das brauchen wir nicht zu vertiefen. Herr Reichert, bitte. Herr Springel, bitte. Ja, Herr Oberbürgermeister, verehrte Kolleginnen und Kollegen, der Kollege Müller, auch am Samstag ist auch mein Blutdruck gestiegen, als, die, als ich diese Anzeige gesehen habe. Ähm, man muss jetzt einem Kollegen... Auch die Frage, die sich der Kollege Höbusch gestellt hat, äh, ob die Stadt nicht schadensersatzpflichtig ist, äh, wenn man jetzt das zurückzieht, äh, kann ich beantworten. Man konnte sich ja da die Unterlagen auf der Webseite runterladen Und da war ganz klar drin gestanden, dass sich die Stiftung vorbehält, ob... Wann und zu welchen äh, Konditionen sie verkauft, also und damit äh gibt es keinen Schadensersatz, damit gibt es keine Kulpa in Kontrahender, weil keiner auf das vertrauen konnte. Zum Zweiten, Sie haben verschiedene Möglichkeiten angesprochen, die in dieser Arbeitsgruppe diskutiert worden sind. Es gibt natürlich auch noch eine Möglichkeit, die meines Wissens auch von uns in die Arbeitsgruppe eingebracht worden ist. Das ist nämlich, dass man alle Grundstücke und Liegenschaften behält und auf einem Grundstück eben ein entsprechendes Schwesternwohnheim oder Wohnheim für das Pflegepersonal baut und das Ganze äh, fremdfinanziert. Wobei, da möchte ich jetzt nicht auf weiter auf die Vor- und Nachteile eingehen. Der Vorteil wäre natürlich... Äh dass äh, das, was in die Stiftung eingebracht worden ist, bleibt und dass es äh, dann, äh, sage ich mal, vom Nutzen her gemäht wird. Aber das muss in der Arbeitsgruppe äh, diskutiert werden, weil da spielen Zinssätze eine Rolle, da spielen so Laufzeiten eine Rolle und das würde, glaube ich, jetzt zu weit genau. führen, das äh, also öffentlich zu diskutieren. Genau, das heißt, bei jeder prolongation ja, gibt es dann Schwierigkeiten ja, oder kann es Schwierigkeiten geben und deswegen ist es wichtig, und da bin ich durchaus bei Herrn Müller, um das ganz klar zu sagen, das Vermögen, was ja in der Bilanz zu sehr niedrigen Werten drinsteht, ja, muss mit, hinsichtlich der Bonität bewertet werden. Und da kommen wir gar nicht drum herum. Ja. Gut, Herr Reichert, war das, haben Sie übergeben. Herr Werner, bitte. Ja, lieber Herr Müller, wenn Sie den Eindruck haben sollten, wir wollen Sie in Ihrem Tatendrang, Bremsen, dann können Sie das getrost gleich wieder vergessen. Im Gegenteil, wir möchten Sie ermuntern, aktiv zu werden. Was aber... Jetzt, und das hat dieses Beispiel gezeigt, was vielleicht ein bisschen verbesserungsbedürftig ist, ist die Kommunikation. Wenn wir schon eigens eine Arbeitsgruppe eingerichtet haben, weil diese Stiftung in einer schwierigen Situation war, immer noch ist, dann, was ist denn dann dabei, wenn man da zum Telefonhörer greift und eine ganz kurze Information, das ist in zwei Minuten geschehen, geschehen und wir brauchen uns keine Sorgen machen, wir brauchen nichts zu spekulieren, was es denn da auf sich hat. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass mein Kollege Ettl hat jetzt nur die positiven Zahlen von 2015 und 2016 genannt, 2014 hat die Stiftung immerhin 150.000 Minus gemacht und ja, ich, nach meiner Meinung sind die beiden Häuser gar nicht in einer schwierigen Situation, sondern die Defizite, die dort entstehen, die akzeptieren wir mehr oder weniger, weil das der Preis ist für eine überdurchschnittlich gute Pflege. Wir hatten immer schon eine hohe Fachkraftquote, wir hatten eigentlich immer schon, solange es noch kein Problem war, äh, Personal zu gewinnen, eine gute personelle Ausstattung und unser Heim ist ja gerühmt worden, da hat es ja äh, Wartelisten gegeben von zig oder von hunderten von Leuten. Das hat natürlich seinen Preis gehabt, den haben wir überhingenommen, weil wir wussten, die Stiftung hat Erträge, mit denen sie das ausgleichen kann. Und dann sind wir vor wenigen Jahren in eine Situation gekommen, wo das nicht mehr möglich war. Und das hat eben zu diesen ganzen Aktivitäten geführt, die jetzt schon erste Erfolge gezeigtigt haben, was die Ertragssituation äh, der Stiftung äh, betrifft. Äh, und auf dem Weg müssen wir jetzt auch weiterschreiten. Und Herr Müller, da haben Sie unsere große äh, Unterstützung. Wir wollen ja nicht die Generation sein, die nach 700-jährigem Erfolgreichen wirken, diese Stiftung äh, da in, in, in auf eine negative Seite führt, das wollen wir nicht. Wir wollen, dass das gut weitergeht und äh, angesichts der demografischen Entwicklung ist es auch ungeheuer wichtig, dass die Stiftung auch in Zukunft ihren Auftrag erfüllt. Wenn Sie jetzt vorher der Hoffnung äh, Ausdruck äh, verliehen haben, dass schon alle Fragen beantwortet sind, das noch nicht, aber wird Ihnen sicher nicht schwerfallen, auch die anderen zu beantworten. Die ersten drei Fragen, die haben Sie äh, beantwortet. Ähm, die vierte, äh, wurden andere Möglichkeiten der Markterkundung diskutiert beziehungsweise in Erwägung gezogen, äh, zum Beispiel noch nicht. Auch die Fragen 5, 6, 7, 8 und 9 äh, noch nicht. Äh, was uns halt jetzt noch umtreibt, warum hat es keine Information von Mitgliedern des Stiftungsrats, des Sozialausschusses beziehungsweise des Stadtrats äh, gegeben? Und warum wurde denn das Verfahren plötzlich gestoppt, wenn man bloß eine Markterkundung vornehmen wollte. Hat man, warum hat man denn dann kalte Füße bekommen? Das verstehe ich nicht. Dann hätte man es ja auch weiterlaufen lassen können nach den negativen Reaktionen in der Öffentlichkeit. Spätestens hätte man ja vielleicht von den Fraktionen ein paar Leute anrufen können und sagen können, Leute, macht euch keine Sorgen, wir machen nur Markterkundung. Da ja, hätten ja wir vielleicht sogar gesagt, na gut, dann macht es weiter. Obwohl ich es ehrlich gesagt schon für etwas merkwürdig äh, halte, da Leute in ein Bieterverfahren zu treiben. Und das sind ja interessante Immobilien, um denen dann zu sagen, Ja, aber tut uns leid, Ella Pätsch, jetzt wird es halt doch nichts mehr. Wir wollten ja bloß einen Markt erkunden. Also ich bitte jetzt die Fragen vier bis neun auch noch zu beantworten. Und vielleicht sind wir dann ja zufrieden. So, jetzt machen wir es bitte. Na, der Herr Werner hat jetzt gesagt, er möchte die Fragen beantwortet haben, den Katalog durchgehen. Herr Werner, ich bitte Sie einfach, um ein geordnetes, eine geordnete Sitzung jetzt zu haben. Bitte lesen Sie immer eine Frage vor und der Herr, Wer und der Herr Müller Gut. antwortet exakt dann auf diese Frage, sodass Gut. wir das ganz sauber protokollarisch auch trennen können. Okay. Wenn Sie bitte jede Frage Gut. einzeln vorlesen, aber dann ja. okay. ihm immer die ja. Möglichkeit geben zu antworten. Ich äh, lege nochmal die Sitzungsleitung in die Hände von Herrn Wittmann. Bitte sehr. Wurden andere Möglichkeiten der Markterkundung diskutiert bzw. in Erwägung gezogen? Ja, Herr Stadtrat Werner, ähm, wir haben andere Möglichkeiten in Erwägung gezogen. Es hätte sich angeboten, über den Gutachterausschuss entsprechende Bewertungen anzufordern. Wir haben das deshalb verworfen, weil die Ergebnisse, die ein Gutachterausschuss vorlegt, gerechnete Verkehrswerte sind gerechnete Verkehrswerte und von daher nicht die reale Marktlage widerspiegelt hm. und deswegen sind wir am Ende ähm, auf die Markterkundung gekommen, so wie wir es dann im Rahmen der Veröffentlichung gemacht haben. Das war nächste Frage. Aus welchem Grund wurde das Verfahren plötzlich gestopft, wenn es tatsächlich nicht um einen Verkauf, sondern lediglich um eine Markterkundung ging? Wir haben das Verfahren letztendlich angehalten, weil die Irritationen, im, so wie es ja landläufig beschrieben wurde, sich letztendlich hochgeschaukelt haben. Es gab auch schon Presseanfragen und damit ist letztendlich genau das eingetreten, was wir im Nachgang, würde ich es anders sehen, aber wir haben bewusst das Thema nicht groß kommuniziert, weil wir letztendlich eine möglichst reale Spiegelung der Interessensbekundungen haben wollten. Und das haben wir aufgrund der dann erfolgten Reaktionen, letztendlich durch die Unwissenheit, die ich eben ver, äh, verschuldet habe, das haben wir nicht mehr für gewährleistet gesehen. Und deswegen haben wir dann die gesamte Ausschreibung äh, abgebrochen. Nächste Frage, bitte. Frage 6 sehe ich inzwischen als beantwortet an. Äh, siebte Frage, warum erfolgte keine Information der Mitglieder des Stiftungsrats, des Sozialausschusses bzw. des Stadtrats? Herr Müller hat er gerade erklärt, aber bitte wiederholen Sie sich nochmal. Ich meine, dass ich das auch schon äh, zumindest angedeutet habe. Wir wollten, beziehungsweise ich war der Meinung, es ließe sich ökonomisch vorgehen. Wir wollten ja in keinem Fall die Arbeitsgruppe ausbremsen oder übergehen, sondern wir wollten diese Daten einsammeln und als einen Aspekt möglicher Varianten Ihnen dann wiederum in der Arbeitsgruppe. Die letzte Sitzung hat ja stattgefunden Ende Juli, also kurz vor der Sommerpause und die nächste wird, da gebe ich Ihnen mein Wort, dass wir die Zeit einberufen werden und wollten Ihnen im Grunde dann in einem Gesamtabschnitt Erkenntnisse und entsprechende Varianten vorlegen. So war letztendlich der Gedanke und deswegen haben wir eben vorab keine Informationen gegeben. Sind nach Erscheinen der Anzeige bereits Angebote eingegangen? Gut, viel Zeit war ja nicht. Also, wie gesagt, es ist, es ist eine Markterkundung und mit einer Markterkundung fragt man letztendlich Interessensbekundungen ab. Ja, wir haben äh, Interessenten, haben sich gemeldet. Es liegen natürlich noch keine konkreten Werte vor. Das ist auch noch nicht der Sinn einer Interessensbekundung, sondern das erfolgt dann im Grunde in einem zweiten Schritt. Aber es sind in der Tat nicht für die Gebäudegrundstücke, aber für die unbebauten Grundstücke sind doch eine ganze Reihe von Interessen angemeldet worden. Ist die Rathausspitze bereit zu erklären, dass auch in Zukunft eine Veräußerung von Immobilien nicht in Frage kommt, um der Stiftung Einnahmen zu sichern, die deutlich über den Erträgen von Kapitalanlagen liegen? Diese Frage hat der Herr Oberbürgermeister bereits beantwortet. Das kommt nicht in Frage, sondern wenn da geht es um eine Umschichtung des Vermögens, nicht um eine Entnahme vom Vermögen. Wenn keine Fragen mehr sind oder alle, nicht zulässig wäre. alle beantwortet sind, dann haben wir zwei Wortmeldungen. Frau Stadträtin Kleine und eine weitere Wortmeldung. Herr Staatsrat Spindler. Ja, also von unserer Fraktion nochmal ein Resümee dazu. Es ist alles beantwortet und die, der Anspruch in die Gremien zu gehen, auch in diese Arbeitsgremien. Ich denke, das ist alles deutlich formuliert. Was uns nicht gefällt, ist, dass ein Markterkundungsinteresse bestand von Anfang an und dass dieses nicht ausdrücklich in dieser Anzeige formuliert wurde. Sie versprechen sich davon realistischere Preise. Wir denken, dass der Preis dieses, dieser Idee ist, dass die Stadt nicht Gut dasteht. Es, hat ein, es hat eine Scheinausschreibung im Grunde stattgefunden ohne echte Verkaufsabsicht. Wenn man sich anschaut, wie andere Grundstücke verkauft werden oder angeboten oder eine Markterkundung gemacht wird, dann steht dort durchaus drin äh, Bieterinteressen, Markterkundung und und und. Also wir, wir wünschen uns, wenn demnächst die Stadt Grundstücke verkauft, dass das echte Verkaufsabsichten sind, wenn Markterkundungen gemacht werden macht werden sollen, dann muss das auch in einem Satz drinstehen, zum Beispiel mit diesem Verfahren sollen interessierte Bieter abgefragt werden, ob Marktinteresse besteht. Also wir möchten äh selbst unter Preisgabe dieses realistischen Szenarios nicht mehr, dass die Stadt darüber hinwegtäuscht, ob sie wirklich verkaufen möchte oder ob sie das nicht möchte. Und wir unterstellen Ihnen jetzt, dass es tatsächlich äh, nur eine Markterkundung war und dass eben nicht äh, noch andere Absichten dahinterstehen. Also ganz klare Aussage von uns. Markterkundungen bitte als solche kennzeichnen. Auch die scheinen doch äh, bei anderen ergiebig zu sein mit Informationen. Oder eben andere Wege gehen, zum Beispiel über Maklerbüros, um das tatsächliche Marktinteresse, den Marktpreis für bestimmte Immobilien abzufragen. Also das wäre der ganz konkrete Wunsch zu diesem ganz konkreten Fall äh, an Sie als Vertreter der Stadt. Herr Müller, bitte. Frau Kleine, dazu noch eine Erläuterung. Die Ausschreibung in der Zeitung war untrennbar verbunden mit dem Exposé, also darauf wurde ja verwiesen und ich zitiere jetzt noch einmal aus dem Exposé, ähm, es handelt sich um eine unverbindliche Aufforderung zur Abgabe bezifferter Kaufangebote. Also aus dieser Formulierung wird schon deutlich, dass es zunächst einmal darum ging, überhaupt die Interessensbekundungen abzu, ähm, abzuprüfen, also den Markt zu sondieren, aber noch nicht konkret in Richtung eines bestimmten Grundstücks zum Verkauf am Markt äh, ähm, rauszulaufen. Und, ähm, aber wie gesagt, wir haben das ja umfassend diskutiert und äh, ich beherzige die Punkte. Ist schon klar. Ja. Okay. So, jetzt habe ich laut meiner Liste hier noch Herrn Stadtrat Spindler, bitte. Herr Oberbürgermeister, Kolleginnen und Kollegen, ich hätte eine Frage. Der wievielte Fragenkatalog war das jetzt heute hier? Ja? Ich habe das vor der Sommerpause schon angesprochen. Ich finde es nicht für richtig, was man hier macht. Ja? Sicher soll der Stadtrat informiert werden, aber da gibt es auch andere Möglichkeiten. Ich finde es nicht für richtig, dass man heute einen Referenten, den man vor einer halben Stunde vereidigt hat, einen Fragenkatalog stellt. Da wo ich nur sagen So kommen Leute am besten motivieren zum Arbeiten zum Erfolgreichen. Danke. So, Jetzt hat es, es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Die Anzahl der Fragenkataloge kann, glaube ich, keiner mehr überschauen. Das waren viele bei uns, und damit sind wir am Ende dieses Tagesordnungspunktes. Wir kommen jetzt zur Fragestunde und möchte jetzt ausdrücklich ausnehmen Frau Soffner, das möchte ich an der Stelle sagen, hat korrekt eine Frage gestellt die zur Fragestunde fristgerecht eingegangen ist. Frau Soffner, bitte sehr. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Frage liegt ja jetzt jedem vor. Es geht um das Thema Bauunterhalt und ich möchte dazu ausdrücklich sagen, es ist aus einer E-Mail rauskopiert und deswegen ist es in dieser Form so erschienen. Ich hätte mich auch gerne darauf eingelassen, dass man das auf die nächste Sitzung verschoben hätte oder wie auch immer. Das war jetzt nicht das Problem. Und ich würde, ich nehme mal an, den Herrn Ring bitten, dass er mir dazu die entsprechende Auskunft erteilt. Bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Soffner, die Anfrage ist ja Montagmittag bei uns eingegangen und wir haben jetzt versucht, in der zur Verfügung stehenden Zeit es entsprechend auszuarbeiten. Sie hatten die Jahre 2014, 15 und 16 angefragt und zwar war die Frage, wie hoch war in den Jahren 2014, 2015 und 2016 die jeweilige Summe des ausgegebenen Bauunterhalts in der Relation zu der jeweils geplanten Summe im Haushalt. Ich muss hier ein Eingeständnis machen, wir haben jetzt die geplante Summe nicht genommen, wir haben die Ausgabeermächtigung genommen und haben die Ausgaben dazu in Relation gesetzt, wir haben für das Jahr 2014 Ausgaben in Höhe von 6.475.669 Euro, was einem Erfüllungsgrad damals noch von 88,22 Prozent entsprochen hat. Wir haben im Jahr 2015 Ausgaben von 9.466.915 Euro, was dann schon einem besseren Erfüllungsgrad von 94,53 Prozent entsprochen hat. Wir haben im Jahr 2016 Ausgaben von 9.334.324, was exakt der Ausgabeermächtigung in Höhe damit von 100 Prozent entsprochen hat. Die, vielleicht zur Erklärung noch: Es ist ja so, dass wir zum Ende des Jahres hin sogenannte gebundene Mittel haben. Diese gebundenen Mittel bestehen darin, dass ein Auftrag ausgesprochen wurde äh, und in der Regel dann auch eine Rechnung erwartet wird. Und wenn solche Beträge, die in diesem Jahr nicht mehr an das äh, beauftragte Unternehmen überwiesen werden können, äh, vorhanden sind, dann wird es äh, in das nächste Jahr übernommen und dann aus den Mitteln des nächsten Jahres bezahlt. Also das hat einfach mit den Rechnungsstellungen und mit den gebundenen Mitteln zu tun. Die nächste Frage war, welche größeren geplanten Maßnahmen wurden jeweils nicht umgesetzt und warum nicht? Äh, mir sind jetzt zwei äh, Maßnahmen eingefallen im Bauunterhalt. Das eine war natürlich, und ich denke darauf zielen Sie ab, das Katharinengymnasium äh, mit der Sanierung der Fenster und die äh, ja, Umplanung bzw. Prüfung der Oberlichter. Dort ist, glaube ich, hinlänglich bekannt, dass wir äh, mit einer Mustersanierung vorangegangen sind, dass wir äh, Architekturbüros beauftragt hatten und äh, Aufträge auch wieder zurückgegeben wurden. Das heißt, wir haben in dem uns zur Verfügung stehenden Rahmen äh, und den, den Möglichkeiten, die uns gegeben waren, versucht diese Maßnahme umzusetzen, geben aber durchaus zu, dass das nicht so perfekt gelaufen ist. Ich hätte mir auch gewünscht, dass das erste Büro das gleich zu Ende geführt hätte. Nächste Frage war, wie hoch ist der Anteil der ausgegebenen Summe im laufenden Jahr in den ersten drei Quartalen? Äh, Im Jahr 2017 haben wir momentan Ausgaben von 5.527.470 Euro und äh, befinden uns bei einem Erfüllungsgrad von 77%. Ähm, ich denke, das ist der Hinweis darauf, es ist jetzt ein Dreivierteljahr vorbei, äh, dass, dass wir uns auch da im Rahmen bewegen und wir gehen davon aus, äh, dass, dass wir die Gelder benötigen werden, vielleicht sogar noch äh, etwas darüber hinaus. Äh, nächste Frage, gibt es eine Prioritätenliste für den Gebäudeunterhalt, in die nicht abgearbeitete Projekte des Vorjahres automatisch übernommen werden und wie sieht diese aktuell für 2017 aus? Im engeren Sinn gibt es keine Prioritätenliste, aber Ihnen ist ja glaube ich bekannt, dass wir im Programm IMS äh, die Vorgänge erfassen, dass von den jeweiligen Ämtern äh, Mängel gemeldet werden, äh, To-Dos gemeldet werden, die dann auch von der Referatsleitung einer Priorisierung zwischen 1 und 3 äh, ähm, ausgestattet werden. Und ähm, da ist es so, dass, dass wenn wir etwas erfassen, dass wir in einem sehr hohen Grad auch zeitnah abarbeiten und äh, wenn das im jeweiligen Jahr nicht mehr geschehen kann, dann wird es eben wieder äh, in den nächsten Haushalt übernommen. Und die letzte Frage, und sieht es für 2017 aus, genau. Also wir haben diese Priorisierung und wir sind ziemlich gut in der Abarbeitung. Also durch die Software habe ich das jetzt richtig verstanden? Genau, also die Software das schiebt es in einem, in einem Vorgangsverwaltung sozusagen nach oben. Ja, na, die, die Mitarbeiter äh, übernehmen die von den Referaten gemeldeten Mängel äh, und melden dann einen, einen Starttermin zurück, wenn das erfasst ist. Äh, es hat einen gewissen Durchlauf und äh, wir gehen dann nach der Priorisierung vor, dass wir sagen, was ist wichtig? Branche Themen zum Beispiel, also, wir nehmen auch noch mal eine interne Priorisierung vor, weil das, was zum Beispiel Gefahr für Leib und Leben bedeuten würde, stellen wir natürlich nach vorne. Was Schönheitsreparaturen sind, äh, schieben wir nach hinten und insofern ist es, glaube ich, etwas, was äh, von jedem mitgetragen wird. Und wenn es nicht erledigt werden kann, schieben wir es aufs nächste Haushaltsjahr. Jawohl, Dank, danke. Pass auf, damit. Noch nicht alles erledigt. Frau Soffner, bitte. Darf ich dazu meine Nachfrage stellen? Also zum einen hat mich das überrascht, weil ich gefragt habe, welche größeren Maßnahmen nicht umgesetzt wurden sind und wenn Sie dann sagen, Ihnen sind zwei eingefallen, also ich, ich denke mir, sowas kann man nachschauen. Und ehrlich gesagt, ich glaube, es gibt weitaus größere Maßnahmen, die anstehen als die Fenster vom Katharinen-Gymnasium, auch wenn das mein persönliches Steckenpferd mittlerweile geworden ist. Meine die Frage zielte nicht unbedingt auf die Diskrepanz zwischen den Ermächtigten und den ausgegebenen Summen ab, weil das die nicht so wahnsinnig weit auseinanderklaffen war, mir glaube ich wie den meisten Kollegen auch klar, sondern die Überlegungen, die wir ex ante anstellen, was an Bauunterhalt eben nötig gewesen wäre in den jeweiligen Jahren. Meine Bitte wäre jetzt abschließend, ob wir diese Liste, diese Prioritätenliste, die sich eben leider äh, mittlerweile nur noch mit sicherheitsrelevanten Dingen, äh, so wie ich das aus der Stadt heraus höre, beschäftigt, bitte dem Stadtrat mal zur Verfügung stellen könnte und vor allen Dingen die Planung dann detailliert äh, jetzt für die kommenden Haushaltsbeschlüsse mit zur Verfügung stellen. Danke. Okay, also wir nehmen das jetzt zu Protokoll, es muss jetzt dann geprüft werden, was das bedeutet, und dann kommen wir wieder in den Ausschuss. Gibt es dazu sonst noch Wortmeldungen? Keine Fragen? Nein? Dann ist das Thema Fragestunde auch erledigt. Damit darf ich mich bei allen, die uns bis hierher öffentlich begleitet haben, am Livestream oder auf der Zuschauertribüne, bei den Medien ganz herzlich bedanken. Wir treten dann ein in die nicht öffentliche Sitzung.